Im Nationalrat soll noch vor der Sommerpause ein neues Staatsschutzgesetz verabschiedet werden. Das bedeutet eine massive Gefahr für unsere Bürgerrechte. Denn es sollen nicht nur neun Geheimdienste geschaffen werden, für jedes Bundesland ein eigener. Es kommt auch zu einer massiven Befugnisausweitung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Es soll damit keiner richterlichen, staatsanwaltschaftlichen oder parlamentarischen Kontrolle mehr unterliegen. Und das bedeutet die Gefahr eines unkontrollierbaren... Polizei und Überwachungsstaats. Darum hat die Piratenpartei eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen und wir sammeln Unterschriften, um das Staatsschutzgesetz zu verhindern. Komm an unseren Infoständen vorbei oder informiere dich in der Videobeschreibung, wie man das Staatsschutzgesetz verhindern kann.